So, Herzlich willkommen bei uns zu Hause beim Öffnen des Überraschungspaketes. Okay, ihr könnt loslegen. Was ist da wohl drin? Oh mein Gott, oh mein Gott! Hilis! Hilis! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Hilis! So, dann müsst ihr mal gucken, für wen hin. welche Größe das ist es ist. He is. He is. He is. He is. So, und. Sagen wir jetzt Mathina, danke. schön. Danke. danke, Frau, äh, Frau das ganze andere Team. danke, danke. danke. Yay! Oh mein Gott, was ist denn. Ja, <lacht> du weißt, wie lange ich mir diese Schuhe schon wünsche? Ich auch? Nein, nein. Hä? Was ist das denn? Das ist. Äh, da steht auf jeden Fall mein Name drauf. <lacht> So, und auch ich sage nochmal vielen lieben Dank, an Vandenburg. Vielen Danke. lieben Dank an die Spender, die das möglich machen. Danke. Tschüss. Tschüss.